Es gibt den Ansatz, dass das Internet der Zukunft ein dezentrales sein muss, also aus, äh, wo dem Nutzer der Nutzerin äh, das Wissen angeeignet wird, selbst zu entscheiden, welche Informationen über sich selbst im Internet äh, verfügbar sind. Ich würde sagen, also, dass äh, jener Dienst übernommen werden sollte, der das garantiert. Äh, die Dezentralität also vielleicht Netzwerkdienste, Provider, Server-Space-bereitstellende Server Unternehmen, die sicherstellen, dass es ein dezentrales Internet gibt.